Wir sind unterwegs, jung und alt. Unterwegs in Jüterbock, Werder, Kloster Zinner und Grüner. Wir erzählen miteinander die Geschichte, wie Jesus seinen letzten Weg als Mensch gegangen ist. Jesus sitzt in einem Garten und feiert dort ein letztes Mal mit seinen Freunden. Sie träumen vor sich hin, lösen immer wieder weg. Jesus ist enttäuscht von ihnen. Er bleibt alleine wach. Er weiß, was ihm blühen wird. Er wünscht sich, dass der Kirche an ihm vorübergehen möge. Schlimm ist die Einsamkeit, das Alleinsein. Wenn du dir zwischen all den Leuten wünschst, endlich allein zu sein und du dich dann unendlich allein fühlst. Auf einer Feier, bei einem Konzert, auf einem Schulhof. Wenn alle jemanden zum Reden und Lachen haben, du aber allein rumstehst. Wir gehen gemeinsam. Erinnern die Taten von Pilatus und den Soldaten. Erinnern, wie Simon von Kyrene das Kreuz nimmt, als Jesus nicht mehr kann. Wir singen gemeinsam. Wir tragen das Kreuz gemeinsam. Wir schauen, wie leicht das Kreuz wird, wenn es viele auf einmal tragen.